Es ist höchste Zeit, dass wir uns tun fürs Klima. Und da schreiben wir, das Klimafolk zu Dass Kinder auch noch was haben von der Natur.